Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren, 100 deutsche Touristen führte heute einen Urlaubsflug in den Tod. Das Concorde-Überschallflugzeug, das sie auf den Weg zu einer Kreuzfahrt bringen sollte, stürzte kurz nach dem Start in Paris ab. Alle Passagiere und die neuen Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Außerdem wurden vier Menschen in einem Hotel getötet. Die Concorde war vom Flughafen Charles de Gaulle abgeflogen. Wenige Minuten später stürzte sie brennend über dem Vorort Gonesse ab. Die Unglücksursache ist noch unklar. Bilder des Schreckens in der Nähe von Paris, nahe dem Flughafen Roissy. Ein französisches Überschallflugzeug vom Typ Concorde hat 100 deutsche karibik in den Tod gerissen. Die Maschine stürzte am Dienstagnachmittag direkt vor dem Start auf ein Hotel. Insgesamt kamen 113 Menschen ums Leben. Alle 100 Passagiere, 9 Besatzungsmitglieder sowie vier Menschen am Boden, wie das Pariser Innenministerium mitteilte. Die Air France Concorde fing beim Start am linken Triebwerk sofort Feuer und explodierte. Sie war vom deutschen Reiseveranstalter Peter Deilmann in Neustadt in Holstein gechartert. Die Passagiere, 97 Erwachsenen und drei Kinder, waren nach Angaben der Reederei auf dem Weg zu einem zweiwöchigen Karibikaufenthalt. Nach Angaben eines Augenzeugen ging das Hotel sofort in Flammen auf. Es hat am linken Flügel Feuer gefangen, driftete dann ab und fiel auf das Hotel. Meine Freunde und ich haben das gesehen, es war schrecklich. Die vollgetankte Maschine war kurz nach dem Start um 16.45 Uhr in geringer Höhe nach links abgetriftet, nachdem Stichflammen aus dem linken Triebwerk ausgetreten waren. Der Pilot hatte offenbar im letzten Moment versucht, die Maschine zu stabilisieren, nachdem er nicht ausreichend Höhe gewinnen konnte. Die Ursache für den Triebwerkschaden blieb zunächst unklar. Eine Air France-Sprecherin bestätigte, dass während des Starts ein Triebwerk brannte. Polizei und Feuerwehr lösten Katastrophenalarm aus. Die Unglücksstätte ist weiträumig abgesperrt. Die deutsche Botschaft in Paris richtete einen Krisenstab ein. Bundeskanzler Schröder äußerte sich erschüttert über den Tod der deutschen Urlauber. Zur Entwicklung nach der Flugzeugkatastrophe nun direkt aus Paris, Buro. Hier in Paris gibt es mittlerweile eine erste Meldung, die sich mit der möglichen Unfallursache befasst. Und zwar zitiert die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse den Präsidenten, den Chef von Air France, Jean-Cyril Spinetta. Der wird mit der Äußerung zitiert, dass der Absturz der Concorde nichts zu tun habe mit dem vor kurzem festgestellten kleinen Haarrissen an den Flügeln von, den, von einigen Concorde-Maschinen, sondern er habe vielmehr mit einem Motorschaden zu tun. Offenbar zieht Spinetta da Schlüsse aus der Tatsache, dass das Triebwerk schon beim Start gebrannt habe. Da die Behörden bisher noch keine, auch nur vorläufige Bilanz des Unfalles abgegeben haben, kommen jetzt hier die Nachrichten seit dem späten Nachmittag aus verschiedenen Quellen und widersprechen sich zuweilen. So war eine Zeit lang von einem möglichen Überlebenden die Rede gewesen. Wobei immer unklar gewesen war, ob dieser Überlebende sich unter den Passagieren befunden hatte oder ob er möglicherweise äh, sich unter Hotelgästen befand, denn die Maschine ist ja auf ein Hotel abgestürzt. Eigentlich kann es an Bord der Maschine kaum Überlebende gegeben haben, denn äh, die Maschine war ja voll, der, die war voll getankt. Man kann sich vorstellen, welche Explosion da stattgefunden hat, kurz nach dem Start. Und eine Überschallmaschine wie die Concorde braucht eine ganz besondere Treibstoffmenge. Noch eine Meldung von der Unglücksursache. Der französische Premierminister Jospin ist dort eingetroffen, hat auch schon erste Stelle Abgegeben. Unterwegs dorthin ist der französische Verkehrsminister Klimt, ebenfalls der französische Innenminister Chevenement, der sich in Deutschland befanden hatte. Nach diesen Informationen zunächst zurück nach Hamburg. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes hat ein Bürgertelefon für Angehörige der Opfer eingerichtet. Die beiden Telefonnummern für Anfragen lauten 01888 174 600 und 01888174899. Die Fluggesellschaft British Airways hat nach der Flugzeugkatastrophe ihre nächsten beiden Concorde-Flüge abgesagt. Zurzeit ist die französisch-britische Concorde das einzige Überschallflugzeug in der zivilen Luftfahrt. Weltweit waren bislang wegen der hohen Kosten nur knapp mehr als ein Dutzend Maschinen für die Gesellschaften British Airways und Air France im Einsatz. Die Concorde, seit 31 Jahren im Einsatz, ist eines der spektakulärsten Passagierflugzeuge der Welt. Mit mehr als doppelter Überschallgeschwindigkeit wird es vor allem auf den Routen Paris-New York und London-New York eingesetzt. Erst in diesen Tagen war der Ausnahmejet wegen technischer Mängel in die Schlagzeilen geraten. Die Luftfahrtgesellschaft British Airways legte eine Maschine still, nachdem sich ein vor Monaten entdeckter Riss in den Tragflächen vergrößert hatte. Auch in den anderen sechs Concords der britischen Airways waren etwa fünf Zentimeter große Risse entdeckt worden. Bisher galt die noch nie zuvor abgestützte Concorde zwar als altes, aber sicheres Flugzeug. Kritische Vorfälle waren selten. Die Unglücksmaschine der Air France war eine von sechs dieses Typs im Besitz der französischen Gesellschaft. Insgesamt existieren 13 Maschinen. 1969 gelang der Erstflug, 1976 wurde der Liniendienst aufgenommen. Kommerziell war die Concorde mit der charakteristischen absenkbaren Rumpfnase kein Erfolg. Die Concorde gilt als besonders umweltbelastend. Die Belastung durch Abgase liegt ungefähr viermal höher als bei der Boeing 447, dem Jumbo. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt über 2000 Stundenkilometer. Der Nahostgipfel in Camp David ist ohne greifbares Ergebnis abgebrochen worden. Der israelische Regierungschef Barack und Palästinenser Präsident Arafat gingen auseinander, ohne ein Abkommen zu schließen. Dazu seien sie derzeit nicht in der Lage, erklärte US-Präsident Clinton. Der Gipfel habe zwar Fortschritte gebracht, aber den Streit um den Status von Jerusalem nicht lösen können. Ein Vermittler der USA solle in den Nahen Osten reisen, um Möglichkeiten für eine Fortsetzung der Verhandlungen auszuloten. Mission gescheitert. Aus dem nahegelegenen Camp David fliegt Präsident Bill Clinton mit dem Hubschrauber Navy One in Washington ein, landet vor dem Weißen Haus. Kurz zuvor waren die israelisch-palästinensischen Verhandlungen am 15. Tag gescheitert. Vor allem deshalb, weil sich beide Seiten nicht über den Status von Jerusalem einigen konnten, dass Israelis wie Palästinenser als Hauptstadt beanspruchen. Vor der Presse im Weißen Haus trotzdem Anerkennung für beide, vor allem aber für Barack. We made progress on all the core issues. Wir haben auf allen Feldern Fortschritte erzielt, wirklich bedeutende Fortschritte auf vielen Gebieten. Aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass Premierminister Barak sich mehr bewegt hat als Arafat, vor allem in der Jerusalem-Frage. Clinton äußerte zwar die Hoffnung, dass auf beiden Seiten die Bemühungen um einen Frieden fortgesetzt würden, aber dann räumt er ein, die schlechte Nachricht ist, dass wir kein Abkommen geschafft haben. Bill Clinton hat bis an den Rand der physischen Erschöpfung alles gegeben. Ehud Barak ist den Palästinensern so weit entgegengekommen, wie kein israelischer Premier vor ihm. Das Ergebnis nach 15 Tagen Camp David ist ein Desaster, denn Barak und Arafat kommen mit leeren Händen nach Hause zurück. Trotzdem werden ihnen die Hardliner in ihren Ländern vorwerfen, sie seien zu kompromissbereit gewesen. Und im Nahen Osten droht eine neue Welle des Hasses und der Gewalt. UN-Generalsekretär Amnan reagierte enttäuscht auf das Scheitern des Nahostgipfels. Er rief Israel und die Palästinenser auf, sich weiter um den Frieden zu bemühen. Kämpferische Töne schlug dagegen die radikal-islamische palästinenser Hamas an. Sie forderte eine Rückkehr zum bewaffneten Kampf gegen Israel. Im israelischen Fernsehen begannen nach dem Scheitern des Gipfels sofort Sondersendungen in beiden Kanälen. In einer Live-Sendung aus den USA wies Premierminister Barak die Schuld am Abbruch der Verhandlungen Palästinenserführer Arafat zu. Arafat war nicht bereit, die notwendigen historischen Entscheidungen zu treffen, um den Konflikt zu beenden. Im Jerusalem, an dessen Status der Gipfel scheiterte, waren die Reaktionen gemischt. Jüdische Siedler von der Westbank, die seit Tagen vor dem Amtssitz Baracks einen Hungerstreik machen, zeigten sich befriedigt. Ein Abkommen auf der Basis von Baraks-Vorschlägen wäre nicht gut für die Juden und auch die Araber hier gewesen. Es ist gut, dass sie aufgehört haben, sie müssen neu nachdenken. Mit Gewaltandrohungen reagierten Palästinenser im Ostteil der Stadt. Wir wollen keinen Frieden, es ist besser, wenn es so bleibt wie jetzt. Wir werden eine neue Intifada machen, aber diesmal mit Waffen. Arafat musste auf der vollen Souveränität über Ost-Jerusalem bestehen und Barak konnte unter dem Druck des rechten Likud-Blocks einer Teilung der Stadt nicht zustimmen. Trotzdem kehrt Barak geschwächt aus Camp David nach Israel zurück. In der Knesset hat seine Regierung die Mehrheit verloren, es drohen vorgezogene Neuwahlen. Und sollte Arafat eine neue Intifada nicht verhindern können, dann droht der gesamte Friedensprozess in Nahost zu scheitern. Wegen der Ereignisse in Camp David und bei Paris ändert die ARD heute das Abendprogramm. In Brennpunkten wird ausführlich über den Concorde-Absturz und den gescheiterten Ostgipfel informiert. Nach Anfangsschwierigkeiten sieht Bundeskanzler Schröder seine Regierung auf Erfolgskurs. Der Reformstau sei behoben und das innerhalb von zwei Jahren, sagte er heute bei einer Halbzeitbilanz in Berlin. Zu den Fortschritten von Rot-Grün zählte Schröder unter anderem die Steuerreform und den Abbau der Arbeitslosigkeit. Ihn weiter voranzutreiben, müsse ein wichtiges Ziel bleiben. Entspannt, aber nicht überschwänglich präsentiert Gerhard Schröder die Bilanz der ersten Halbzeit seiner Regierung. Wichtigste Aussage, der Reformstau wurde aufgelöst, die sogenannte deutsche Krankheit beseitigt. Der Atomkonsens ist erreicht, die Steuerreform auf den Weg gebracht. Weiterhin offen, die Rentenreform. Der Kanzler fordert die Opposition zur Zusammenarbeit auf. Die Regierung sei zwar kompromissbereit, sie wolle die Rentenreform auch kinderfreundlicher machen, werde aber bei ihrem Finanzrahmen von knapp 20 Milliarden Mark bleiben. Wer wirklich ernsthaft einen Kompromiss will, muss entweder in dem Rahmen seine Forderungen realisieren und wir sind da sehr verhandlungsbereit, oder muss sagen, wie er zusätzliches Geld im Bundesrat durchsetzen will. Sonst macht es doch keinen Sinn. Sorgen bereitet dem Kanzler der Aufschwung des Rechtsextremismus. Er kündigt ein härteres Vorgehen an, verweist aber gleichzeitig auf die Zuständigkeit der Länder bei der inneren Sicherheit. Das ist zu wenig ernst genommen worden. Und wir werden mit aller Deutlichkeit, zusammen, hoffe ich, mit jeder, egal welcher Farbe sie ist, Landesregierung, deutlich machen, dass das diesem Land schadet. Und zwar uns, was die Friedlichkeit im Innern angeht, aber auch was das internationale Ansehen Deutschlands angeht. Der Kanzler wird seine Amtszeit auch weiterhin an den Erfolgen bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit messen lassen. Angesichts sinkender Zahlen sieht er darin sogar schon jetzt das Thema für den nächsten Wahlkampf. Und ich glaube, wir können es schaffen, bis zum Ende der Legislaturperiode auf unter dreieinhalb zu kommen. Nach über viereinhalb, als wir begonnen haben. Bevor sich der Kanzler in den Urlaub verabschiedet, noch eine Botschaft. An eine Kabinettsumbildung denke er zurzeit nicht. Er sei zwar keineswegs ärgerlich über die größere Öffnung der Freien Demokraten gegenüber der SPD, betonte der Kanzler, aber das werde keine Auswirkungen auf seine Regierung haben. Knapp zwei Jahre nach seiner Wahl will Gerd Schröder mit Rot-Grün erst einmal weitermachen wie bisher. Baden-Württembergs Regierungschef Teufel hat eine Verfassungsklage gegen den Risikostrukturausgleich der gesetzlichen Krankenkassen angekündigt. Zur Begründung sagte er heute in Heilbronn, sein Land zahle überdurchschnittlich viel Geld in den gemeinsamen Fonds ein. In ihrer jetzigen Form sei die Ausgleichsregelung ungerecht und leistungsfeindlich. Der Preisauftrieb hat sich im Juli voraussichtlich wieder etwas verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, stieg die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozent. Im Juni hatte die Teuerung noch bei 1,9 Prozent gelegen. Preistreiber waren wieder die Heizöl- und Kraftstoffkosten. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex DAX lag kurz vor Handelsschluss nahezu unverändert bei 7.329 Punkten. Zulegen konnte der neue Marktindex Nemax 50 auf 6.262 Zähler. Der Euro wurde mit einem Referenzkurs von 94 Cent 10 notiert. Damit kostete der Dollar 2 Mark 07,85. In und vor der Michaeliskirche in Fulda haben hunderte Gläubige Abschied vom verstorbenen Erzbischof Düber genommen. Der Sarg blieb auf Wunsch der Familienangehörigen verschlossen. Da Düber bis zuletzt auch Militärbischof war, hielten Bundeswehrsoldaten neben dem Sarg eine Ehrenwache. In allen Kirchen des Bistums läuteten eine Viertelstunde lang die Glocken. Am Freitag soll Düber beerdigt werden. Er war in der Nacht zum Sonntag im Alter von 70 Jahren an Herzversagen gestorben. Vorab bekannt gewordene Änderungen in der neuesten duden haben den Streit um die Rechtschreibreform wieder belebt. Die neue Ausgabe, die in einem Monat erscheint, erlaubt es nun doch, das Wort Wiedersehen zusammenzuschreiben. Gegner der Reform werteten das als heimliche Rücknahme. Dagegen erklärte die Duden-Redaktion: Die Regeln wurden nicht verändert, sondern nur anders ausgelegt. In Bayreuth haben am Nachmittag die 89. Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Zum Auftakt des Opernfestivals wurde eine alte Parsival-Inszenierung wieder aufgenommen. Als Höhepunkte der Festspiele werden die vier neuen Aufführungen des Rings der Nibelungen erwartet. Traditioneller Aufgalopp der Prominenz zur Premiere der 89. Wagner-Festspiele in Bayreuth. Wenigstens die Stars bringen Glanz auf den grünen Hügel, denn viel Neues war zur Eröffnung nicht zu erwarten. Dissonanzen stattdessen durch den Rücktritt von Hans Sotin, der Sänger des Gurnemanns im Parsival warf einen Tag vor der Premiere das Handtuch. Probleme mit Dirigent Christoph Eschenbach, so heißt es. Kritik auch vorab am Premierenstück selbst, dem Parsival. Die elf Jahre alte Inszenierung von Wolfgang Wagner sei nicht mehr zeitgemäß. Auch die politische Prominenz machte sich in Bayreuth rar. Weder Kanzler noch Bundespräsident. Dafür Angela Merkel und Justizministerin Hertha däubler melin in trauter Einheit mit dem bayerischen Ministerpräsident Edmund Stoiber, der in Bayreuth traditionell die Nähe zum Publikum sucht, der Patriarch Wolfgang Wagner. Ausgeklammert während der Festspielzeit die Diskussion um einen Nachfolger Wagners. Er selbst betonte, er höre nur auf, wenn er so wörtlich vertrottelt wäre. Eine Entscheidung wird frühestens Ende des Jahres erwartet. Formel-1-Pilot Mika Häkkinen bleibt Sieger des großen Preises von Österreich. Die Rennkommissare entschieden, dass der Lauf gewertet wird, obwohl an der Elektronikbox des McLaren Mercedes ein Siegel fehlte. Bestraft wird dafür das Rennteam. Es verliert zehn Punkte aus der Konstrukteurswertung und muss eine Geldbuße von 50.000 Dollar zahlen. Damit kommt es am Sonntag beim Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring zu einem Dreikampf zwischen Heckinen, dem Schotten David Kohltard und WM-Spitzenreiter Michael Schumacher. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. Juli. Gleich drei Tiefdruckgebiete verteilen dichte Wolken in großen Teilen Europas. In Frankreich und England Schauer, aber auch größere Wolkenlücken. Von Deutschland bis Skandinavien und ins Baltikum Regen und Gewitter. In den Urlaubsländern am Mittelmeer dagegen viel Sonne. Im Norden und im Süden Deutschlands heute Nacht dichte Bewölkung mit Regen, Schauern und Gewittern. Dazwischen lockert die Wolkendecke allmählich auf. Tagsüber vom Rheinland über Hessen und Thüringen bis Sachsen, heiter oder wolkig und meist trocken. In den restlichen Landesteilen regnet es oft. Am Nachmittag lässt der Regen nach, die Wolken reißen auf und zeitweise kann sich die Sonne blicken lassen. Schauer und Gewitter wird es aber auch noch geben. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden aus Nord bis West, im Süden aus Südwest. Die Nachttemperaturen 11 Grad an den Alpen und 17 Grad in Südbaden. Am Tag Werte von 19 Grad auf Sylt bis 25 Grad in der Vorderpfalz. Zum Wochenende kündigt sich ganz allmählich eine leichte Wetterbesserung an. Am Samstag nur noch einzelne Schauer, bis dahin oft schwül. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr.